Und die Richtlinie 1.3 ist überschrieben mit anpassbar und lautet, erstellen Sie Inhalt, der auf verschiedene Weisen dargestellt werden kann, zum Beispiel einfacheres Layout, ohne Informationen oder Struktur zu verlieren. Gehen wir gleich zum Erfolgskriterium 1.3.6. Das ist das einzige Dreifach-A-Kriterium unter 1.3. Und es ist überschrieben mit Zweck identifizieren. Es lautet, in Inhalt, der unter Verwendung von Markabsprachen implementiert wurde, kann der Zweck von Komponenten der Benutzungsschnittstelle, Icons und Regionen durch Software bestimmt werden. Dieses Kriterium ergänzt das Kriterium 1.3.5, das hatte A Level und äh, hieß Eingabezweck identifizieren. Jetzt unter Dreifach-A gilt es nicht nur für Eingabefelder mit Benutzerinformationen, dass sie maschinenlesbar identifiziert werden können müssen, sondern es gilt generell für alle Komponenten, Icons und Regionen. Es geht um semantische Auszeichnungen, die maschinenlesbar sind, mit einem klar definierten Vokabular. Zurzeit gibt es dieses Vokabular nur, für Regionen, nicht für Komponenten oder Icons. Bei Icons könnte man noch sagen, ja, mit den Emojis. Und äh, wenn die unter Unicode definiert sind, dann ist es eigentlich maschinenlesbar. Dann ist auch die Bedeutung klar. Das wäre eine Möglichkeit hier. Und für Regionen gibt es eben die Möglichkeit, wie schon unter Kriterium 1.3.1 vorgestellt, dass man über das role attribut die Bedeutung einer Region mitteilt und zum Teil eben auch über die entsprechenden HTML-Tags. Das waren die dreifach kriterien der Richtlinie 1.3 anpassbar aus der Reihe Remax Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart.